Willkommen zum Kapitel 5 Absätze formatieren. Das vermutlich wichtigste Kapitel mit ähm, den meisten Informationen, die so an der Prüfung gefragt werden und ganz, ganz viele davon eben nicht nur für die Prüfung wichtig, sondern grundlegend für die Arbeit mit Word oder überhaupt Textverarbeitungssoftware. Ich versuche ähm, mich ein bisschen näher noch am ähm, Leitfaden zu bewegen, indem ich immer die äh, entsprechende Seitenzahl erwähne, bevor ich dann irgendwas erkläre. Ähm, Kapitel 5 hier eingeblendet. Ähm, wir gehen aber zuerst kurz in Word ohne eine Seitenzahl. Einfach nochmal die Grundlagen möchte ich nochmal erklären oder betonen hier. Diese Formatierungszeichen ein- und ausblenden, das ist wichtig, dass du weißt, was da passiert. Ähm, der Tipp, der schon früher gesagt wurde oder gegeben wurde, ähm, zuerst schreiben, dann bearbeiten, aber während des Schreibens schon ein bisschen daran denken, wie es dann aussehen soll. Und dann, wenn man den Text hat, dann geht es ans Formatieren und spätestens dann werden eben diese Formatierungszeichen ein- und ausgeblendet, eingeblendet oder eben später wieder ausgeblendet. Ich sage Ihnen auch nicht druckbare Zeichen, nicht sichtbare Zeichen. Das sind äh, Begriffe, die ich im Laufe der Zeit aufgeschnappt habe. Ähm, hier heißen sie offiziell Formatierungszeichen. Gut, also hier wichtig, bereits eingeblendet, das ist ein Absatzzeichen. Ich drücke mehrmals die Taste Eingabe ähm, auf der rechten Seite, Enter auf Englisch und äh, das gibt jeweils einen neuen Absatz und wenn ich ähm, Großschreibtaste gedrückt halte und Eingabe drücke, dann gibt es einen manuellen Zeilenumbruch. Das hier ist also ein Absatz. Ähm, ein Absatz kann sein... eine Zeile. Oder ich kann die auch mehrfach einfügen. Ähm, vielleicht lösche ich hier ein paar Sachen raus, damit es ein bisschen klarer ist. Ähm, ein Absatz kann also eine Zeile sein, es kann auch nichts sein, wenn nichts steht, wenn nichts geschrieben wird, oder es sind eben mehrere Zeilen. Ähm, ein Absatz ist vom Inhalt her äh, wenn jemand professionell schreibt, oft ein, ein Gedanke, der in sich behandelt wird und abgeschlossen ist. Also nicht nur der Abschluss der, des Textblocks hier, sondern es ist auch der Abschluss eines Gedankens. Ähm, technisch oder in, in der Anwendung heißt das, ich kann hier, wenn ich die Maus in den linken Randbereich bewege, einen Absatz mit einem Klick oder einem Doppelklick auswählen oder äh, markieren. Manuellen Zeilenumbrüche, da kommen wir später noch dazu bei den Nummerierungen. Das ist kein Absatz. Aber eben, normalerweise machst du die auch nicht. Was aber sicher falsch wäre, ist so zu arbeiten, dass ich eine Zeile habe, Entschuldigung, so, und dann immer das so mache. Das ist komplett falsch. Aber ich glaube, das macht auch niemand von euch. Das ist dann vielleicht die ältere Generation, die sich gar nicht mehr auskennt oder noch gar nicht auskennt mit Computern. Gut, also das einfach vorneweg, die nicht... Äh, sichtbaren Zeichen die äh, Formatierungszeichen. Gut. Ähm, ich gehe jetzt also zum Leitfaden, zeige den hier, es geht ja seitenweise vor und auf Seite 48 schreibe ich, dass du diese schwarz geprägten Begriffe kennen musst. Ähm, ich möchte die eigentlich nicht alle erklären, aber ich zeige sie kurz, weil sie so wichtig sind und ja, wir kommen zu den meisten nachher also so noch, oder auf die meisten eh noch zu sprechen. Schau das Bild an hier, das erklärt eigentlich einiges. Ähm, da muss ich nicht viel dazu sagen, das ist, das ist relativ klar. Wie gesagt, wir schauen die einzelnen Punkte nachher noch an. Das Einzige, was hier nicht erwähnt wird, was aber hier oben steht, sind die Zeilenabstände und ja, ich zeige es jetzt halt, das nehme ich vorneweg. weg. Ähm, ich kann also hier Zeilenabstände äh, einstellen und sagen, ich hätte gern doppelten Abstand zwischen zwei Zeilen. Das heißt, innerhalb... Des Absatzes sind die Zeilen weiter auseinander. Warum macht man das? Vielleicht nicht gerade zwei, vielleicht 1,5 oder eben 1,15. Es ist fürs Auge einfacher. Man liest das Buch oder ein Buch, wenn wir von einem Buch sprechen oder von einem längeren Text, dann liest er sich angenehmer, wenn es ein bisschen mehr Abstand hat zwischen den Zeilen. Das ist der Grund für größeren Zeilenabstand. Gut, das war Seite 48. Wir gehen zu Seite 49 im Leitfaden. Da wird erwähnt, wie man den Lineal einblendet. Das ist was Grundlegendes. Wenn du formatierst, diese Formatierungszeichen einblendest, dann muss auch der Lineal angezeigt werden. Bei unserem Word ist das ähm, eigenartigerweise so, dass das im Standard äh, aus ist, also dass der Lineal nicht angezeigt wird. Und Ich zeige dir hier gleich die klassische Variante, um, den um das Lineal einzublenden, über das Menü ähm, im Lehrmittel. Arbeiten Sie mehr mit diesen Ribbons, dann gehst du also auf Ansicht, sagen Sie dir, und sollst das Lineal so einblenden. Aber ich finde, das ist, persönlich empfinde ich das als umständlicher und deshalb bin ich eben oft auch Fan von diesem ähm, alten Menü. Ich finde, man findet die Sachen schneller oft. Gut. Also, ähm, das war Seite 49. Vielleicht noch etwas hierzu, wenn ich jetzt den Lineal oder das Lineal eingeblendet habe schau dir diese Zeichen an, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen und du merkst, dass es ähm, Zahlen hat, die beginnen hier bei 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter und es hat einen weißen Bereich und einen grauen Bereich und ich wollte dir einfach noch zeigen, dass wenn du hier doppelklickst, dass dann ähm, die Option kommt die Seitenränder des Dokumentes zu bestimmen. Ähm, du kannst hier auch ein paar andere Sachen noch einstellen aber vor allem die Seitenränder finde ich super praktisch und ist, ich arbeite oft mit schmalen Seitenrändern, dann gebe ich hier 1 ein und jetzt springe ich ins nächste Feld und zwar, indem ich die Tab-Stop-Taste -Tab drücke, die Tabulator-Taste, ist also die 1, 2, 3, 4. Taste von unten links von der Tastatur oder die 1, 2, 3. von links oben, also Escape, dann Paragraphen, dann Tabulator. Dann springt es ins nächste Feld und ich kann einfach so durchgehen und OK klicken, als Eingabe, dann kriege ich diese ärgerliche Meldung, die eigentlich die meisten Drucker gar nicht mehr betrifft, weil die drucken praktisch am Rand raus. Da kann ich einfach auf Ignorieren klicken. Hier ist irgendwie Steinseitemeldung. Das wäre heute eigentlich gar nicht mehr nötig, zumindest nicht im Bereich 1 cm Abstand. Und du siehst, das ist jetzt sehr praktisch. Ähm jo, vielleicht könnt auch Layout einfach machen, Seitenränder schmal. Das würde dann 1,27 geben. Das ist gemäß Word der Sicherheitsabstand. Da reklamiert Word nicht und bringt diese Meldung nicht. Von wegen, es geht nicht beim Drucken. Das passiert erst, wenn ich unter 1,27 gehe. Also wenn ich zum Beispiel 1,5 mache. Okay, ha, lustig, bringt es trotzdem. Interessant, das ist seine eigene Vorschläge hier als problematisch betrachtet. So wird es dann gehen? Nee. also ignorieren. Dofe Nachricht für nichts. Aber zu zeigen, man kann auch hier auch schmal gehen, man kann das auch definieren. Ich kann auch sagen, super schmal und dann äh, mache ich 0,5, was dann wirklich langsam eng wird für gewisse Drucker da sauber zu drucken. Und dann ähm, kann ich den, glaube ich, einen Namen geben. Also, weiß ich gar nicht. Interessant. Benutzer definiert. Ne, kann keine Vorlagen machen, aber ich kann quasi so drüber, über in dieses Menü gelangen oder eben viel schneller so. Gut, also jetzt, Seite 49, wir müssen vorwärts machen hier. Ähm, der nächste Punkt im Leitfaden ist auch 49, und zwar geht es um den zweiten Teil hier. Es geht um diese vier Ausrichtungen, linksbündig, zentriert, rechtsbündig und Blocksatz. Und das ist wieder super gezeigt an dem Bild, da müssen wir gar nicht in Word rein. Wenn das das Dokument ist, die Seitenbreite, dann ist zentriert in der Mitte. Rechtsbündig wäre eben rechtsbündig, es wird hier am Rand bündig angezeigt, gemacht quasi und wenn du schreibst, geht die Zeile nach links. linksbündig ist das Gegenteil, das ist eigentlich der Standard. Einzig der Blocksatz, der macht Sinn, dass wir den kurz anschauen. Ich nehme hier mein Beispiel. Wenn du das anschaust, dann siehst du, dass hier die Linien so ein bisschen ausgefranst sind. Die sind nicht alle am gleichen Ort. Und wenn wir jetzt wieder von ähm, Lesbarkeit sprechen, dann ist das einfach mühsam fürs Auge. Das ist muss ich dir nicht erklären, warum. Das ist bewiesen, das haben gescheite Leute rausgefunden, dass es fürs Auge besser ist, wenn die Linien alle am gleichen Ort enden. Und wenn du eine Zeitung anschaust, dann haben die auch solche Linien. Die machen dann, die arbeiten mit Spalten, ich glaube 9 cm ist momentan der Standard, ähm, drei Spalten oder zwei und die sind alle genau gleich breit. Und damit Word das macht, müssen wir eben diesen Blocksatz einrichten ähm, oder nutzen. Jetzt, was du vielleicht so ein bisschen siehst, an meinem beispiel nicht unbedingt besonders gut, ich, Versucht es mal schnell nochmal mit diesem alten Artikel, den ich hier hatte, den ich schon im letzten Beispiel verwendet habe, ähm, einfügen, kurze Repetition vom letzten Kapitel, nur den Text übernehmen. Wenn ich jetzt da Blocksatz draus mache, ich lösche mal den Rest hier raus, wenn ich jetzt hier Blocksatz mache, ähm, von links bündig, also nach Blocksatz gehe, dann sieht das noch recht okay aus. Okay ist ein schlechtes Beispiel. Ich glaube, das Problem ist, wenn ich äh, lange Wörter habe. Ähm, Im Einzelfinal, Doppel, Doping, Wettbewerb. Mir passiert auch nichts. Was ich eigentlich zeigen wollte, ist, dass es die Linien so ein bisschen zerfranst. Und ähm, um das zu verhindern, muss ich eben die Silbentrennung einschalten. Das ist sowieso Blocksatz gleich Silbentrennung. Ist übrigens auch eine Prüfungsaufgabe, die Silbentrennung einzuschalten. Du hast gesehen, das geht ganz einfach. Ähm, extra Silbentrennung automatisch. Ähm, das gilt für das ganze Dokument. Kann ich, glaube ich, nicht absatzweise bestimmen. Und ähm, dann würde es längere Wörter automatisch trennen. Also Einzel im Herren, Einzelfinale. Ähm, Du siehst, er trennt automatisch das Wort hier. Das ist jetzt also durch die automatische Silbentrennung entstanden und ähm, die Folge ist, dass die Linien alle schön ausgerichtet sind. Prüfungsaufgabe: Blocksatz und automatische Silbentrennung beides. Deshalb verliere ich hier so viel Zeit damit. Gut. Wichtig noch: ähm, Die Formatierung gilt immer für den ganzen Absatz. Also ich kann nicht sagen, diese Linie hätte ich gerne linksbündig. Das geht nicht. Schau, wenn ich da oben bin, ist es auch linksbündig. Also ich muss den ganzen Absatz im Blocksatz oder links. Bündig, rechtsbündig oder zentriert haben. Das noch hierzu. Gut, 50 Automatische Absatzabstände. Ähm, ja, das ist eigentlich, das kannst du vergessen. Also, was passiert ist, dass ich halt hier, wenn ich Absätze mache, ich kopiere den jetzt nochmal, zwischen jedem Absatz, äh, dem nächsten, dem vorherigen und dem nächsten ein Abstand ist und das ist eine vordefinierte, vorbestimmte, vorbestimmter, absatzieren, Abstand und den könnte man wahrscheinlich ändern. Fakt ist, er wird in Punkten angegeben. Also das, diesen kleinen Abschnitt hier, verstehe nicht ganz, warum das das ist. Interessant ist eigentlich höchstens das hier, aber es kommt auch gerade ähm, in den nächsten Abschnitten. Entscheidend ist also, das hier ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel von einem Text, den ich nicht so gern lesen würde. Es viel Text, ich das Auge findet keinen Halt. Also, was könnte man denn machen? Man könnte das markieren und sagen, aha, mit diesem Dropdown-Menü, mit diesem Button hier bei Start, ähm, ich mache nicht nur einen größeren Zeilenabstand, dann wird es schon ein bisschen luftiger, ähm, sondern ich, ich mache es ein bisschen kleiner zuerst, damit man es besser sieht, ich füge äh, einen Abstand nach dem Absatz hinzu. Was passiert? Aha, jeder Absatz, von dem wir wissen, das wäre ein eigener Gedanke, hat ein bisschen größeren Abstand zum vorherigen Absatz. Ich mache das rückgängig und wenn ich das umgekehrt mache, dass ich den Abstand vor dem Absatz hinzufüge, passiert das genau gleiche. Einzig, du siehst hier oben, ist eben auch ein bisschen Ab Abstand entstanden. Das passiert nicht hier, weil er wird ja hier nur nachher eingefügt. Wenn ich das aber rückgängig mache und vorher einfüge, dann haben die alle vorher einen kleinen Abstand und auch zur obersten Zeile ist ein äh, Abstand drin. Gut. Ich ähm, kann das auch anders machen. Ähm, und das ist ein Menü, das habe ich bei mir anders, eine andere Kommentation reingemacht, bei mir ist es Command-Shift-A, aber das erkläre ich bei Gelegenheit warum, aber das ist was, was sich wirklich lohnt. Ich brauche das Menü andauernd, weil hier kann ich das Ganze auch ins Detail einstellen. Jetzt kommen wieder diese Punkte, also hier sind es zwölf Punkte und zwar vor. Jetzt schaue, wenn ich das wieder rückgängig mache und nach einsetze, was kommt nach. Also ich sehe hier schon ähm, in diesem Bereich hier, wie viele Absätze habe ich vor und nachher und wie groß ist der Zeilenabstand. Ich kann den auch genau einsetzen, ähm, dann kommen wieder die Punkte. Ähm, das einfach wirklich ein wichtiges Menü. Ich habe ja übrigens auch ähm, die Ausrichtung von vorhin. Und die Einzüge, da kommen wir nachher noch dazu. Gut. Wir sind, glaube ich, durch mit ähm, 50, seit 50, ne, im, äh, im Leitfaden hat es noch ein paar Dinge mehr. Ähm, den Absatzabstand entfernen, den gibt es so, glaube ich, in Word für Mac gar nicht wirklich. Ähm, ich schaue schnell nach, das ist eben das beliebig ändern, das hatten wir jetzt, das kannst du auch, sollte eigentlich auch hier möglich sein, in Layout. Ich kann also die ganzen Abstände auch hier bestimmen, nicht nur über dieses Menü, aber eigenartigerweise habe ich hier 12,24 Punkte. Weshalb das, das genau so ist, weiß ich nicht. Ähm, aber es sind nicht die 12 Punkte, die eigentlich hier angezeigt werden. Vielleicht, weil es hier zu wenig Platz hat, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, jetzt hier kann man meines Wissens den Absatzabstand entfernen, indem ich keinen Absatzabstand mache, aber der Witz ist, ähm, es beeinflusst die Absätze, wo ich das von Hand manuell selber schon individuell festgelegt habe, die beeinflusst es nicht. Also das wird nur passieren, wenn ich jetzt ein neues Dokument aufmache und das hier ein, einfüge und zwar ähm, nur den Text übernehmen haben wir es wieder so, wie es sein muss, und das dann ein paar Mal noch einfüge, dann könnte ich hier unter Entwurf das so machen, ich kann sagen, ja, mach ein bisschen mehr Abstand, das ist ein bisschen offener der Text, aufgelockert sogar, da habe ich noch Zeilenabstände erhöht und jetzt kann ich die wieder löschen und dann löscht es das wieder, aber also ich habe das wirklich noch nie gebraucht, ich habe das in der Vorbereitung zum Video gelernt. Ich mache das immer so. Ich weiß halt, ich will einen Text schreiben, der relativ lang ist, und dann mache ich von vornherein Zeilenabstände und ähm, schaue, dass die Absätze ein bisschen lockerer sind. Aber es wird hier erwähnt, deshalb wollte ich es nicht auslassen. Gut. Kleiner Hinweis noch: Wenn ich in diesem Menü bin, ich kann natürlich hier, wie gesagt, auch wie schon bei der Schriftgröße in diesem Detailmenü auch kleinere Absätze Abstand. Absatzabstände mal einfügen, aber braucht man eher selten. Ich glaube, ich habe es noch nie gesehen in der Prüfung. Heißt nicht, dass es nicht vorkommen kann. Gut. Bei den Zeilenabständen hingegen ist es so, dass ich das schon mal gesehen habe. Eben, ähm, Da kann ich die vorher definierten Größen nehmen oder auch hier. Ich komme wieder ins selbe Menü. Es ist bloß hier, dass ich es dann genauer einfüge. Ähm, ich kann sagen, ich hätte gern 12,5 Punkte. was eher wenig ist. Ich muss dann jeweils nachschauen, ja, wie viel, wie viel ist denn? 24 scheint eher besser. Ja, so wäre es sehr lesbar. Super. Das ist also der erste Teil von Kapitel 5, diesen wichtigen und Kapitel, das aber auch irgendwie eines der letzten ist, das wir so im Detail anschauen. Die anderen, da fliegen wir nachher in großer Höhe mit großem Tempo drüber.